Herzlich Willkommen zum singenden Adventskalender, heute mit dem Lied »O oh, komm, o oh, komm, du Morgenstern«, Nummer 19 im Gesangbuch. Eine Übertragung aus einem älteren englischen Lied mit französischer Melodie. O oh, komm, o oh, komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, oh, Treibt das Dunkel unserer Macht durch deines klaren Lichtes brach. Freut euch, freut euch, der Herr ist da, nah. freut euch und singt alle. Komm, du, komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer Osterlamm. Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des bösen Tyrannein. Freut euch, freut euch, euch und singt Halleluja. O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis das uns nichts mehr von dir trennt, bis dich wie es dein Wort verheißt, der freien Lied, Freut euch, freut euch, der Herr ist nah, freut euch und seht alle.